Eine schlechte Botschaft hält sogar noch viel länger nach als eine, eine positive Botschaft. Deswegen muss man auch mit solchen Lippenbekenntnissen oder mit dem Greenwashing, ist ja so ein Begriff, muss man halt fein aufpassen. Da kann man sich auch in die Nesseln setzen und das, das hat halt einen sehr unerwünschten und sehr lang halt anhaltenden Nebeneffekt. Es muss halt mehr sein als nur ein Lippenbekenntnis oder was man sich halt in den Eingangsbereich hängt und auf die Homepage schreibt. Das hat dann halt mit Glaubwürdigkeit nur zu tun, wenn es tatsächlich eine gewisse Belegbarkeit hat und eine gewisse Langfristigkeit hat. Es ist ein großes Thema und wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, dann, denke ich, fühlt man sich auch so ein bisschen wie vor so einem riesen Berg, den man jetzt erklimmen soll und man weiß gar nicht, wo man loslaufen soll und, und das, das kommt einem alles irgendwie riesig und... und unüberwindbar vor. Und da ist, glaube ich, die Empfehlung, wie, wie, wie ganz oft bei so großen Themen, dass man sich kleine Ziele steckt, dass man irgendwo mal anfängt. Das ist mal ganz wichtig, muss man irgendwo anfangen. Ja? Und vielleicht fängt man auch am falschen Ende an und merkt das dann irgendwann und muss nochmal neu anfangen. Das ist aber auch nicht schlimm. Schlimm ist nicht anzufangen. Ja? Den, den, den, den falschen Startpunkt zu wählen, ist gar nicht so, so schlimm. Irgendwas auszuprobieren, dann festzustellen... Oh, hat nicht funktioniert, wir müssen das anders machen, dieses Fail Fast, Fail Offen, diese Kultur, die ist, glaube ich, wichtig und richtig. So, und wenn man da mal angefangen hat, dann geht es, glaube ich, darum, sich kleinere, erreichbare Ziele zu stecken. Vielleicht ist das erste Ziel, einfach mal zu erfassen, was haben wir eigentlich für Gebäude, was haben wir für Fahrzeuge. Wie auch immer. Dann mal Ausschau zu halten nach einer Lösung. Es gibt ja nicht nur unsere Lösung, es gibt sicher auch andere Lösungen am Markt. Was gibt es denn für Technologie, was gibt's denn für moderne Technologie, die mich unterstützen kann, meinen CO2-Footprint zu ermitteln und zu dokumentieren? Ja, Und was kann ich einsetzen? Kann ich künstliche Intelligenz einsetzen? Also ich bin immer ein großer Freund davon, solche Themen dann auch mit moderner Technologie anzugehen, weil die Chancen auf Erfolg sind dann einfach sehr viel höher. So, und dann muss man sich kleine Ziele stecken, schon ambitioniert, aber erreichbar. Ja? Und wenn man ein Ziel erreicht hat, dann stellt man sich eben das nächste und das nächste. Das ist das eine. Das andere ist die Kultur, die Values. Man muss dieses Thema, glaube ich, in der Unternehmenskultur fest verankern. Und fest verankern bedeutet, dass es auch von oben, top down, vom, vom, von der Unternehmensleitung, vom Management her so gelebt werden muss. Wenn die Mitarbeiter merken, auf unserer Webseite steht zwar Nachhaltigkeit, aber es interessiert hier keinen, dann ist das Ganze nicht authentisch, dann wird es nicht funktionieren. Der CEO muss vorne weggehen, das ganze Managementteam muss vorne weggehen und muss diese Werte leben. Ja? Nur dann, nur dann kann das Ganze funktionieren.